Danach parken Sie auf einem freien Stellplatz. Der kostenlose Shuttle fährt alle 20 Minuten zum 9 km entfernten Terminal 1. Zum Terminal 2 gelangen Sie von dort aus mit dem kostenlosen Flughafen Shuttle. Ihr Auto steht in der Zwischenzeit auf dem eingezäunten, beleuchteten, videoüberwachten und abgeschlossenen Parkplatz.